Und da freue ich mich, also da wollen wir uns beschäftigen mit dem, dem, dem Wirbelsturm, den die Finanzkrise 2008 ausgelöst hat und der nicht nur die ganze Weltwirtschaft, sondern auch die Wirtschaftswissenschaften durcheinandergewirbelt hat, der viele neue Ideen hereingeweht hat, aber auch alte Ideen sozusagen aus den Ecken wieder hochgewirbelt. Und ähm, der aber auch viele Menschen verunsichert, der so ein bisschen die Frage aufwirft, was gelten eigentlich die alten Modelle noch? Äh, können wir eigentlich mit diesen schönen, eleganten Modellen der Makroökonomie, diesen Gleichgewichtsmodellen, weiterhin arbeiten in den Unternehmen äh, oder auch äh, Zentralbanken? Und da freue ich mich äh, sehr, dass wir jemanden äh, gewonnen haben als Keynote speaker der uns darauf ganz hervorragend Antworten geben kann. Und das ist Professor Rüdiger Bachmann. Bitte erstmal einen Applaus, Applaus Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in den USA. Das ist glaube ich, ist das Indiana oder was ist das? Indianer. Indianer, ja. Indiana, ja. Ähm, er hat vorher in Frankfurt und Aachen gelehrt, unter anderem auch in Harvard. Und er ist sicherlich einer der prominentesten Vertreter einer äh, jungen Generation von Volkswirten, die sich auch, die ja sozusagen die Debatten auf beiden Seiten des Atlantiks kennt und der sich auch immer sehr aktiv eingeschaltet hat, in, zum Beispiel in den Ökonomenstreit 2009, oder auch als Blogger aktiv ist und äh, sich sehr um die Zukunft der Disziplin auch äh, verdient gemacht hat. Herr Bachmann, bitteschön. Okay, alles klar, vielen Dank für die Einladung. Ähm, die Zukunft der Makroökonomik, Evolution statt Revolution. Ähm ich hoffe, ich werde Sie da überzeugen, davon überzeugen können, dass äh, das, das Statement von Frau Doyle doch ein bisschen vielleicht ein Schnellschuss war. Äh, ich glaube nicht, dass die Makroökonomie ganz anders aussehen wird in den nächsten 5 oder 10 oder 25 Jahren. Aber äh, das, äh, gut, das werden wir dann natürlich erst in 10 Jahren sehen. Aber ich glaube, ich werde den Punkt machen können, dass es sich eher um eine Evolution als um eine Revolution handeln wird. Okay. Ähm, Zwei Vorbemerkungen, also der Vortrag wird aufgeteilt sein. Ich werde mich zunächst mal ein bisschen damit beschäftigen, was war eigentlich vor der Krise in der Makroökonomik, in der Wissenschaft los und gab es vielleicht einen wirtschaftspolitischen Konsens. Ähm, da werde ich hauptsächlich auf das sogenannte DSGE-Paradigma kommen, also Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, ähm, und äh, werde sozusagen daraus destillieren dann, was vielleicht bleiben wird aus diesem Paradigma. Und dann werde ich einen Ausblick geben, äh, wo meine Disziplin sozusagen auf dem Weg hin ist. Ähm, wie gesagt, ich werde mich in meinem Vortrag, nicht in dem Panel, aber in meinem Vortrag werde ich mich auf die Makroökonomie konzentrieren. Zunächst mal, weil sie natürlich während und nach der Krise am meisten in der Kritik war. Äh, andererseits davon verstehe ich am allermeisten. Okay? Insofern das, äh, das bietet sich dann irgendwie an. Ähm, der zweite, die zweite Vorbemerkung, ähm, es ist immer problematisch äh, und das ist ja auch sozusagen ein sehr häufiger Vorwurf an die Wirtschaftswissenschaften, dass sie angeblich so ein monolithisch orthodoxer Mainstream wäre, dogmatisch, der sozusagen, ähm, äh, wo alle irgendwie zusammenhängen und äh, es keine inneren Diskussionen, keinen inneren Streit gäbe und auch keine Diversität gibt. Ähm, meine, meine Erfahrung und, äh, ist, ist natürlich eine ganz andere. Die Diversität ist da. Insofern, was immer ich da jetzt als sozusagen an, an, als Konvergenz an Forschungsprogrammen vor der Krise oder eine Konvergenz von wirtschaftspolitischen Überzeugungen destilliere, ist mit einem großen K-Wert versehen. Ja. Also, das muss, man, das muss man klar machen. Also, das ist sehr, das heißt nicht, dass, wenn ich jetzt einen Konsens versuche zu skizzieren, das bedeutet, dass das sozusagen jeder, jeder Ökonom auch schon vor der Krise unterschrieben hätte oder in diesem Bereich geforscht hätte. Ja? Aber trotzdem muss man das mal machen und man kann es ja mal versuchen. Okay, vor der Krise. Was man eben, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es in gewissen Bereichen einen sogenannten äh, DSGE-Konsens gab. Wo st wofür steht DSGE? Das ist ein englisches Akronym. Steht eben für Dynamics, Stochastic, General Equilibrium äh, und dann eben Modelle. Okay? Ähm, und das sind eben die äh, gewesen und sind es auch noch ja, die wichtigsten Instrumente der makroökonomischen Politikanalyse, sowohl bei den Praktikern in den Zentralbanken äh, als auch natürlich in den U Universitäten. Ja. So, die Frage ist, was ist jetzt so ein DSGE-Modell? Okay, damit möchte ich Sie auf eine kleine Reise nehmen ähm, und zwar anhand eines Beispiels von eines Papiers von Frank äh, Schmetz und Raphael Wauters, beides Zentralbankpraktiker. Ja. Äh, Schmetz äh, jahrelang bei der EZB, äh, der, der Leiter der Forschungsabteilung, jetzt äh, ist er ein bisschen da draußen, ist er Direktor direkter an, an der Geldpolitischen Praxis. Ähm, das ist ihr bahnbrechender Aufsatz gewesen im American Economic Review 2007. Das Papier war schon länger, äh, zirkulierte schon länger, aber 2007, direkt vor der Krise sozusagen, wurde es eben... Äh, äh, Uh, uh, publiziert und uh, shocks and frictions in u.s. business cycle Bayesian dsg approach das ist sozusagen das, uh, das kern äh, papier zu, da gibt es auch noch andere papier aber das ist da ein eines der kernpapiere äh, die eben die die diesen dsge äh, approach äh, sozusagen zusammengefasst haben und was machen die da die benutzen eben ein, ein Dynamic äh, stochastic general equilibrium model um herauszufinden welche einflussfaktoren auf die us-konjunktur äh, US auf den us-konjunkturzyklus haben okay und wenn man sich guckt, das ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet zitiert, hat etwa zur Zeit, also das letzte Mal als ich nachgeschaut habe, rund 3000 Google Scholar Zitationen. Das ist schon relativ viel für einen Aufsatz, für einen wirtschaftswissenschaftlichen Aufsatz. Okay. Was ist es? Was ist dieses Modell? Das ist ein neoklassisches Wachstumsmodell im Kern. okay? Also sozusagen quasi ein Solo-Modell, ein bisschen komplizierter noch, also mit intertemporaler Optimierung, Haushalten, Firmen. Also ein repräsentativer Haushalt, der ist ein Nutzenmaximierer, der maximiert seinen Lebenszeitnutzen, der hat rationale Erwartungen. Ja. Der, das Modell ist in der langen Frist jedenfalls in der Tat nahezu friktionslos, deswegen neoklassisch. Also in der langen Frist ist es tatsächlich ein sehr neoklassisches, sehr friktionsloses Modell. Ich sage nahezu, weil es im, im äh, unvollständige Konferenz gibt, die, äh, Konkurrenz gibt, die nicht weggeht in der langen Frist, aber nahezu in der langen Frist friktionslos. Ähm, welche weiteren Elemente sind da drin? In der Tat sind da auch schon drin, unvollständig wettbewerbliche Güter und Arbeitsmärkte. Da wird der Herr Hauptkamp nachher sagen, aber nicht genug. Okay, Von, von dem Standpunkt des Industrieökonomen sind die, ist die Unvollständigkeit des Wettbewerbs ein bisschen Mickey Maus da, aber immerhin, der Ansatz ist da. Ähm, es gibt äh, auch da ganz klassisch kensianisch, also altkensianisch, nominale Lohn- und Preissetzungsrigiditäten sind da drin. Es gibt Kapital- oder Investitionen, um genauer zu sein, Anpassungskosten, äh, Gewöhnungseffekte im Konsum, also durchaus auch verhaltensökonomische Ansätze schon, äh, variable Kapitalnutzung und eine zinsbasierte Geldpolitik. Ja, also eine, ein im Kern in der langen Frist äh, friktionsloses Modell, äh, das sehr idealistisch aufgebaut ist, aber darum herum sind einige äh, sozusagen keynesianische und, und sogar verhaltensökonomische Friktionen oder Elemente äh, eingebaut. Zusammen mit einer relativ, was man jedenfalls bis, bis zur Krise und bis zu Zeiten der ungewöhnlichen Geldpolitik als, äh, als eine realistische Geldpolitik angesehen hat, nämlich die sogenannte Taylor-Regel. Ja, also eine, eine Geldpolitik, die eben Zinsen festlegt. Okay? So, das, ist ein, das war sozusagen das DSG-Modell. Und wie kommt die Unsicherheit da rein? Wie kommen die Schocks, wie wird der Konjunkturzyklus da erklärt? Da gibt es verschiedene Elemente. Einmal die totale Faktorproduktivität, also was ist sozusagen die Möglichkeit der Ökonomie äh, mit gegebenen Faktoren, Produktionsfaktoren, äh, die in Output zu transformieren. Die Produktivität neuer Kapitalgüter, also von Investitionsgütern. Risikoprämien auf den Zinssatz, also es gibt schon einen rudimentären Finanzmarkt da drin. Geldpolitische Schocks. Um... Es gibt aggregierte Nachfrage da drin, das ist ein kensianisches Element. Also, da sieht man wieder sozusagen den Versuch dieser, dieser Synthese, auch schon vor der Krise, zwischen sozusagen eher klassischen und eher kensianischen Ansätzen. Veränderungen in der Wettbewerblichkeit von Güter- und Arbeitsmärkten. Das sind das ist die, sozusagen diese sechs Punkte, sind sozusagen die Schocks, die Unsicherheit, die in diesem Modell kommt. Und was sie dann machen in dem Papier, ist sozusagen herauszufinden, welche dieser sechs Größen sind sozusagen die Haupterklärungsfaktoren. Ähm, des US-Konjunkturzyklus, okay? Und da, wenn man sich das genau ankommt, ist schon interessant, dass nämlich schon vor der Krise interessanterweise ähm, der Finanzmarkt schockt nämlich die, die Veränderung in Risikoprämien einen großen Anteil in Konjunkturschwankungen, nämlich hat in den USA. Ja? Also das war durchaus schon sogar vor, äh, vorher sozusagen versteckt in diesem Papier, aber durchaus vorher gab es schon Hinweise auch darauf, dass der Finanzmarkt möglicherweise äh, eine, eine wichtige Rolle spielen könnte. Oder es ist zumindest nicht inkonsistent mit diesen traditionellen Modellen. Okay? Natürlich ist da auch sehr viel nicht drin okay? oder nur sehr rudimentär drin. Ja, das muss man auch zugeben. Was ist, äh, und da, das, das sind ja häufig dann die Kritikpunkte auch gewesen. Ähm, so, also was ist nicht drin ja? Also die Erwartungen sind rational ja, also die, äh, was nicht heißt, dass die Agenten da immer recht haben in dem Modell, aber es heißt schon dass man diese, dass diese äh, äh, Agenten keine systematischen Fehler machen okay? Sie können Fehler machen, aber keine systematischen auf Dauerfehler, dieselben Fehler machen okay. Also nicht rationale, heterogene Erwartungen sind da nicht drin. Wir haben alle die gleichen Erwartungen. Das ist, wie gesagt, ein repräsentativer Agent, das, äh, das äh, äh, äh, ist nicht drin. Was natürlich dann solche Dinge wie zum Beispiel Handelsbeziehungen auf Finanzmärkten schwierig macht. Denn man kann eigentlich nur handeln auf Finanzmärkten, wenn man heterogene Erwartungen hat. Ja. Sonst überhaupt Heterogenität, nicht nur in den Erwartungen, überhaupt Heterogenität, äh, ist, in die, ist, diesem, ist in diesen Modellen nicht vorhanden. Das heißt, diese Modelle sind völlig ungeeignet, darüber nachzu, über Verteilungsfragen nachzudenken ja? oder über Machtfragen. Wie, äh, wie wichtig sind äh, äh, zum Beispiel Vermögensverteilungen auf, äh, äh, auf die Frage von politischem Einfluss? Das kann man mit diesen Modellen einfach nicht machen. Ja? Und das ist ja auch nicht schlimm, man muss es nur zur Kenntnis nehmen. Ja. Ähm, Strategische Interaktionen der Firmen und Haushalte. Ja, das ist äh, das Geschäft äh, der Industrieökonomen von zum Beispiel Herrn Haukapp, Da geht es immer um strategische Interaktionen. Das haben wir nicht da drin. Es ja? gibt zwar rudimentäre Formen von un unvollständigem Wettbewerb, die sind also nicht alle sozusagen ganz primitiv äh, voll, äh, vollkommen wettbewerblich, aber ähm, die sind schon äh, die, die, die Nicht-Wettbewerblichkeit die nicht in den Modellen ist sehr äh, rudimentär. Und sozusagen strategisches Denken in diesen Modellen ist nicht drin, ja, muss man zugeben. Es gibt auch keine, alle Probleme mit unvollständiger, asymmetrischer Information, Lernverhalten, dass Wirtschaftssubjekte lernen über, ihr, über ihre Umgebung äh, äh, und ihre Konkurrenten zum Beispiel, all das ist nicht in diesen Modellen. Ja. Unvollständige Finanzmärkte, Banken, Schattenbanken, ist alles nicht in diesen Modellen. Ja. Friktionen in den Arbeitsmärkten. Es gibt zwar Lohnsetzungsrigiditäten, ansonsten sind die Arbeitsmärkte allerdings sehr flüssig da. Ja, also da gibt es kein Probleme, einen Job zu finden. Arbeitslosigkeit gibt es in solchen Modellen eigentlich nicht. Ja. Es gibt auch äh, das Problem der nominalen Nullzinsen. Ja, also das ganze Problem, das wir jetzt äh, in den letzten sechs, sieben Jahren in der Geldpolitik diskutieren. Was machen wir mit, äh, mit, wenn die nominalen Zinsen gegen Null gehen ja, oder darunter? Das spielt alles keine Rolle in diesen Modellen. Ja. Und es gibt auch keinen Immobiliensektor, also diese ganze Haus, äh, Immobiliengeschichten, äh, äh, Häuserpreis, Krisen und so weiter, äh, spielt in diesen äh, äh, Modellen keine Rolle. Überhaupt gibt es keine sektoralen Interaktionen oder nur wenig im Standardmodell. Okay? Allerdings muss man auch sagen, dass alle diese Dinge, also diese Dinge, diese Liste hier, natürlich Teil der Wissenschaft waren. Sie waren zwar nicht Teil dieses sogenannten Standardmodells, aber die waren natürlich Teil der Wissenschaft. Die sind jetzt nicht alle erfunden worden, okay? Muss man auch dazu sagen, okay? Äh, und das auch durchaus gut, aus gutem Grund, denn das Modell ist ja schon ziemlich komplex. Ja, es gibt ja eine ganze Liste von Elementen, sechs verschiedene Schocks. Ja, das muss man auch erstmal mal berechnen können und vor allen Dingen muss man es verstehen können. ja, muss die, äh, sozusagen die Effekte, die man dann am Computer berechnet, da, nur so kann man es nämlich machen, äh, muss man auch verstehen können. Insofern ist es gut, da auch eine gewisse äh, sozusagen Disziplin äh, auf diese Modelle auszuüben und nicht alles Mögliche immer nur reinzustecken, nur auf, äh, äh, aus Gründen... Von, sozusagen Realismus des Realismus wegen. Ja? Also man, Da gibt es immer diese Abwägung in der Wissenschaft, macht man ein Modell zu realistisch, aber deshalb zu komplex und zu intransparent oder umgekehrt. Und das wird immer ein Abwägungsprozess äh, äh sein. Ja? Ähm, und außerdem muss man dazu sagen, dass es in der Tat vor der Krise nicht so viele Hinweise darauf gab, dass es wirklich sozusagen Finanz... Dass, äh, dass entwickelte Länder sozusagen äh, anfällig sind für Finanzkrisen. Ja, das ist, äh, so. Es gab natürlich einige, die das mehr oder weniger abstrakt vorhergesagt haben, aber in den, es gab keine Hinweise in den Daten, jedenfalls die mir bekannt wären, die das, äh, die das äh, sozusagen ermöglicht haben. Unser Denken über entwickelte Länder und deren Finanzmärkte hat sich wirklich verändert. Ja, das muss man auch dazu sagen. So, die Frage ist jetzt... Ähm, Jetzt haben wir diese DSG-Modelle, dann gibt es immer diese Kritikpunkte, ja, zum Beispiel kann man Krisen vorhersagen, hätten die Wirtschaftswissenschaften die Krise vorhersagen sollen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten tatsächlich eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, die vorhersagen würde, dass es am 31. März diesen Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Finanzmarktcrash gibt. Was glauben Sie, was passieren wird? Und zwar heute schon oder spätestens morgen, okay, heute würde es die Finanzkrise geben, ja? Und zwar hängt das damit zusammen, dass eben die Wirtschaftswissenschaften mit Menschen, anders als die Naturwissenschaften, die mit Elementarteilchen zu, äh, zu tun haben, oder jedenfalls einige Naturwissenschaften, die mit Elementarteilchen zu tun haben, die gerade nicht in die Zukunft gucken, die Wirtschaftswissenschaften natürlich mit Menschen zu tun haben und deren Agenten, eines der, der sozusagen Hauptcharakteristika dieser Agenten ist es eben, dass sie in die Zukunft schauen können, Erwartungen über die Zukunft bilden, ob die jetzt rational sind oder nicht, sei dahingestellt, aber jedenfalls Erwartungen über die Zukunft bilden, die natürlich Rückkopplungseffekte haben wird auf ihr heutiges Handeln. Ja, und das ist das Problem oder die Schwierigkeit oder das, was die Wirtschaftswissenschaften ehrlich gesagt auch interessant macht. Ähm, und ähm, das aber zeigt durchaus, dass bestimmte Phänomene in den Wirtschaftswissenschaften wegen dieser Rückkopplungseffekte, und das ist ein Theorem der Wirtschaftswissenschaften sozusagen, äh, schlicht nicht vorhersagbar sein können. Ja? Also die Wirtschaftswissenschaften macht selber Aussagen darüber, welche Phänomene sich vorhersagen. Ja? Und da gibt es eben schlicht äh, oder sehr häufig Nichtvorhersagbar äh, nichtvorhersagbarkeitstheoreme Und die nicht das Nichtvorhersagbarkeit einer Finanzkrise ist so ein Theorem. Ja? Das darf man nicht vergessen. Die Frage ist also, kann man legitimerweise von den Wirtschaftswissenschaften tatsächlich fordern, Krisen, jedenfalls punktgenau, mit Datum und so weiter vorherzusagen. Ja. Es, gibt, es gab natürlich diese Krisenpropheten, diese Gurus, die Dr. Dooms, ja, die alles kommen sahen. Ja. Nur... Ein typisches Charakteristikum solcher Dr. Dooms ist halt immer auch, dass sie halt schon immer die Krise vorher gesagt haben und immer sagen, dass die nächste Krise um die Ecke ist. Und aufgrund von Medieneffekten ist es natürlich so, dass die, die haben dann natürlich manchmal recht und dann werden die halt von, äh, bekommen die, die öffentliche Aufmerksamkeit und, äh, und die Medien lieben das natürlich, dass sie dann recht hatten, dass sie dann vorher zehnmal Unrecht hatten, äh, wird natürlich dann meistens nicht berichtet. Also da gibt es durchaus ähm, Verzerrungseffekte auch in der Wahrnehmung. Öffentlichen Wahrnehmung. So, das ist die Wirtschaftswissenschaft. Gab es einen wirtschaftspolitischen Konsens? Okay, die, die Frage kann man auch stellen. Vielleicht, vielleicht muss man zugeben, dass äh, der Konsens äh, vor der Krise war, dass Stabilisierungspolitik hauptsächlich Geldpolitik ist. Ja, die, und das hängt auch mit dem Modell zusammen. Die Fiskalpolitik ist im smets war das modell ziemlich wirkungslos. Ganz anders als in dem sogenannten im sogenannten altkensianischen Denken ist die Fiskalpolitik eigentlich wirkungslos und Stabilisierungspolitik ist Geldpolitik. Das kann man ein paar Technokraten eher in, äh, in der Federal Reserve Board oder in Europa in Frankfurt überlassen und ansonsten muss äh, der Staat sich über die Stabilisierungspolitik keine Gedanken machen. Das gab, war schon so ein bisschen Konsens. Das muss man zugeben. Regulierung ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ja, der Markt wird schon irgendwie richten, Finanzinnovationen sind eigentlich auch immer gut. Äh, dass sie Finanzmärkte vollständiger machen. Wenn man unvollständige Finanzmärkte hat, ist es vielleicht gut, die etwas vollständiger zu machen. Ja? Ähm, also mehr Handel zu erlauben, bestimmte Risiken besser abzusichern. Sind Finanzinnovationen eigentlich gut? Freihandel ist gut. Ja? Das war auch so, ist auch so ein typisches Denken, das uns auch immer noch beschäftigt, gerade auch in der jetzigen Diskussion mit TTIP. Obwohl das übrigens, das wissen wir heute, bei unvollständigen Finanzmärkten gar nicht so klar ist, dass dann Freihandel auch gut ist. Da komme ich später noch ein bisschen drauf zurück. Und Verteilungsfragen sind eher sekundär. Ja, das war schon, das muss man zugeben vor der Krise, vielleicht ein wirtschaftspolitischer Konsensus. Nur den Schuh ja. ziehe ich mir nicht an für die universitäre Ökonomik. Den ziehe ich mir einfach nicht an, ähm, weil, die, weil, weil alle diese Themen, alle diese Fragezeichen auch schon vorher gefragt wurden. Ja? Jedenfalls äh, in der universitären Ökonomik. Die waren vielleicht nicht die lautesten, haben vielleicht nicht die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und äh, in die Medien- und Politikökonomen waren da vielleicht andere. Aber für die seriös arbeitenden universitären Ökonomen, die müssen meiner Meinung nach, ziehe ich mir den Schuh nicht an. Ich habe auch schon vor 2007 über Verteilungsfragen nachgedacht zum Beispiel. Ja. Das ist überhaupt die Gefahr zu diesen Medien- und Politikökonomen. Es gibt immer eine, eine, eine Tendenz, äh, gerade auch der Medien, alle möglichen Ökonomen, als das sind jetzt die neuen top ökonomen auszurufen. Ja? Das ist so ein Klassiker hier, ja? der wird dann gerne mal als Top-Ökonom -Top bezeichnet. Ja? Ähm, aber äh, den Begriff sollte man mal vergessen, den sollte man mal wegschmeißen, den Begriff des Top-Ökonomen. Ja? Die Ökonomen sind nämlich kein jedi rat mit exklusiven leidenschaftlichen Zugang zur, zur guten Seite der Macht. Okay? Das sind die gerade nicht. Okay? Die haben keinen exklusiven Zugang zu irgendwas Schlaurem. Okay? Das muss man sich klar machen. Ja? Und man muss sich auch klar machen, dass natürlich Politik sehr häufig dazu tendiert, die Ökonomen anzuhören, die die vor, vor, vor, äh, im Vorfeld ohnehin schon beschlossenen und gewollten polit wirtschaftspolitischen Maßnahmen dann halt professoral absegnen. Ja? Gute Ökonomen sind aber solche, die methodisch breit aufgestellt sind, die auch mal zwei, zwei oder drei Verfahren auf dieselbe Frage loslaufen lassen und dann gucken, ob da immer noch die gleichen Ergebnisse reinkommen, die ihre wirtschaftspolitische Meinung und Empfehlungen auch mal ändern können. Ja? Zum Beispiel durch Argument oder Evidenz. Das sind die guten Ökonomen. Nur die Frage ist, werden die immer so gehört von Politik und Medien? Fragezeichen. So, jetzt aber wieder zurück zur DSGE. Das war also die konkrete Ausprägung vor der Krise, war zum Beispiel in diesem Smets-Wauters-Modell gegeben, ja, mit diesen verschiedenen Modellelementen, neoklassisches Wachstumsmodell im Kern und sozusagen äh, viele keynesianische Friktionen in der Peripherie. Ähm, und äh, mit denen haben Zentralbanken und universitäten sehr häufig gearbeitet. Das war nicht das einzige Modell, das da war, wie gesagt, aber es war so ein sehr dominantes Modell, jedenfalls auch für die Politikberatung. Okay? Die Frage ist jetzt, was kann DSGE noch bedeuten? Und für mich bedeutet DSGE neben diesen konkreten Ausprägungen auch eine Modellierungsphilosophie. Und diese Modellierungsphilosophie will ich darstellen und will argumentieren, dass diese Modellierungsphilosophie bleiben wird. Okay. Ganz einfach, weil ich mir ohne diese Modellierungselemente makroökonomisch nicht plausibel, makroökonomisch nicht plausibel vorstellen kann. Also zum Beispiel, und am besten macht man sich diese Modellierungsphilosophie klar, wenn man sich an den, an den, an den Worten, an dem Akronym abhakt. Ja? Jetzt fangen wir mal mit Dynamik an. Dynamic, okay? Was sagt es? Ein makroökonomisches Modell muss irgendwie einen Blick in die Zukunft haben oder Erwartungen darüber. Das heißt nicht, dass die Erwartungen rational sein müssen, aber es muss um Dynamik, es muss um Zukunft gehen. Es muss dieses grundsätzliches Element äh, menschlichen Handels, das, das Zukunft gerichtet ist, äh, äh, äh, mit drin haben, mit einbauen. Okay? Und wir werden, glaube ich, nicht mehr zu makroökonomischen Modellen, Politikmodellen oder äh, wirtschaftswissenschaftlichen Modellen zurückgehen können, die rein statisch sind, so wie das früher in den 60er die kensianischen Modelle in den 60er Jahren waren. Das wird es nicht mehr geben. Okay? Und das unterscheidet übrigens die Ökonomik, habe ich ja auch schon gesagt, fundamental von der Physik, weil es eben diese, ihre Agenten, diese, diese Zukunftsgerichtetheit in ihrem Handeln haben. Okay? Wir werden in der Tat wahrscheinlich Modell, weniger Modelle mit vollrationalen Erwartungen sehen. Ja, wir werden besser versuchen äh, zu, äh, zu modellieren haben, wie Informationsfriktionen makroökonomische äh, Phänomene beeinflussen. Ja, dass Leute eben nicht alles wissen, sondern nur einen Teil wissen und manche Leute mehr wissen als andere. Ja. Alle diese Aspekte werden eine Rolle spielen, aber das heißt nicht, dass wir nicht von äh, sozusagen zukunftsgerichteten und dynamischen Modellen absehen werden. Und wir werden, und das werde ich auch noch mal später betonen, wir werden sicherlich eine stärkere empirische Modellierung der Erwartungsbildung bekommen. Ja. Stochastik, okay? Wir werden auch weiterhin Risiko und Unsicherheit in diesen Modellen haben. Wer könnte dagegen argumentieren? Denn es ist doch offensichtlich, dass wir das brauchen. Ja. Die Frage ist, ob das immer statistisches Risiko mit bekannten Wahrscheinlichkeiten se sein muss oder fundamentale Unsicherheit ohne Wa Wahrscheinlichkeiten. Das ist zweitrangig. Aber dieses Element doch hastig, wird immer drin bleiben. Ja, damit wär, dahinter wird die Makroökonomik nicht zurückgehen. Und auch hier wird die empirische Modellierung von Unsicherheiten, die Abfrage, wie unsicher sind die wirtschaftlichen Agenten, zum Beispiel über Surveys, ähm, ähm, äh, eine größere Rolle spielen in der Zukunft, prophezeie ich jedenfalls. General Equilibrium, was bedeutet das? Allgemein ist das eines der großen Kritikpunkte äh, an der Makroökonomik, dass immer alles im Gleichgewicht sein muss und was das bedeutet, dass es keine Instabilität in solchen, äh, in solchen äh, Systemen gibt, in solchen makroökonomischen Modellen oder dass es immer perfekte Wettbewerbsmärkte gibt, aber das meiner Meinung nach heißt allgemeines Gleichgewicht zunächst mal systemische Interdependenz. Ja? Makroökonomische Modelle sind dafür da, Märkte, verschiedene Märkte, verschiedene Phänomene gleichzeitig zu betrachten in ihrer Interdependenz. Und auch das wird nicht anders werden. Wie man das genau, ob das immer das walrasianische, neoklassische Gleichgewicht sein wird, auch mit perfekten Wettbewerbsmärkten, das ist eine zweitrangige, das ist eine konkrete Ausgestaltung dieses methodologischen Punktes der systemischen Interdependenz. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass einfache Buchhaltungsidentitäten berücksichtigt werden in makroökonomischen Modellen. Das ist anders als in Partialgleichgewichtsmodellen, die sich nur auf eine Industrie konzentrieren. Da, kommt, da können Ressourcen von außen dazukommen. In der Makroökonomik geht es nicht und dahinter werden wir auch nicht zurückgehen. Und Schon allein bei diesen einfachen Buchhaltungsidentitäten, manchmal in der Diskussion über Exportüberschüsse zum Beispiel, fällt es ökonomisch Halbgebildeten oft schon schwer, die überhaupt mitzudenken. Wirtschaftspolitische Maßnahmen werden immer auch in der Gesamtschau und in ihrer langfristigen Wirkung zu analysieren sein ja, und eben nicht nur in der kurzen Frist anhand der Beispiele, ob zwischen zwei Bundesstaaten in Amerika, der eine führt den Mindestlohn ein oder erhöht ihn und der andere nicht, ob das dann keine Auswirkungen hat, sondern wir werden immer auch in der langen Frist denken müssen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir den Mindestlohn äh, für, die, für ein ganzes Land einführen und was bedeutet es, wenn wir den Mindestlohn äh, einführen und was, welche langfristigen Wirkungen äh, fünf, sechs Jahre nach der Einführung des Mindestlohns welche, welche Substitutionseffekte zum Beispiel zwischen Arbeit und Kapital werden daraus resultieren. Also diese Gesamtschau, diese langfristigen Wirkungen gehören in diesen Punkt und auch das wird die Makroökonomik immer zu leisten haben. Ja? Hinzu kommt die Mikrofundierung, also die prinzipielle Einheit von Mikro- und Makroökonomik wird bestehen bleiben. Da wird es kein Zurück in die 50er und 60er Jahre geben, meiner Meinung nach. Ja? Die Makroökonomik wird Besser hoffentlich, aber jedenfalls weiterhin auf der Mikroökonomik, auf Erkenntnissen, die uns die Industrieökonomik, die Arbeitsmarktökonomik, die Finanzmarktökonomik und so weiter liefert, aufbauen müssen. Spieltheorie liefert, aufbauen müssen. Und die Modularität, und das ist die Stärke, deswegen meine Werbung für dsge modelle ist ihre Modularität. Das heißt, sie sind... Qua dieser Modellierungsphilosophie sehr modular aufgebaut. Ja? Man kann immer neue Elemente dazunehmen, partiell alte Elemente ersetzen, man kann Finanzmärkte einbauen, man kann Banken da einbauen und genau das geschieht auch gerade in der Wissenschaft. Ja? Die sind sehr sozusagen wie so ein Baukastensystem, so hat man sich das vorzustellen. Das heißt, sie sind sehr flexibel für wissenschaftlichen Fortschritt. Ja? Und genau das passiert. Aber eben in einem evolutionären Sinne, nicht in einer Revolution. Natürlich haben wir noch nicht so ein Standardmodell. Also das, uns fehlt sozusagen das neue smets wouters modell Es gibt viele Modelle, die Bankensektor, den Bankensektor, Schattenbanken und alle möglichen Finanzphänomene äh, mit einbauen, aber ein neues Standardmodell, ein neues äh, smets wouters modell haben wir noch nicht. Und vielleicht wird es das auch nicht mehr geben, muss man dazu sagen. Ja. Jetzt zum Ausblick, und damit schließe ich dann auch gleich. Ähm, was könnten die Elemente eines neuen Konsenses sein? Ja? Vielleicht ist genau eines eines diese Elemente, dass man wegkommt von dieser Sehnsucht nach diesem großen Wurfmodell. Ja? Vielleicht gibt es einfach dieses Konsensmodell gar nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist. Ja? Danny Roderick hat es sehr schön geschrieben in seinem neuen Buch Economic Rules, sozusagen mehr Situationalismus. Ja? Dass es halt verschiedene Modelle gibt, die bestimmte Reichweiten haben, bestimmten Erklärungs, die sinnvoll auf unterschiedliche Phänomene auf, äh, anzuwenden sind, aber eben kein äh, Modell, das sozusagen alles erklären kann. Ja? Gibt es in den Naturwissenschaften übrigens auch nicht. Die Physik braucht auch... Die Quantendynamik und die Gravitation und hat es auch nicht geschafft, die zu vereinigen. Also insofern ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Und äh, das bedeutet natürlich, dass von Ökonomen Urteilskraft äh, erwartet wird, ja, vielleicht noch mehr als vorher, weil sie sich eben nicht blind auf ein Standardmodell verlassen können, sondern sie müssen eine Urteilskraft dafür haben, wann welche Modelle äh, gut anzuwenden sind. Was sind sozusagen die Anwendungsbedingungen von Elementen? Ja. Und Paul Romer hat es, äh, wir brauchen mehr Kliniker in der Politikberatung, also Leute, die nicht nur wissen, theoretisch wie ein Medikament funktioniert, sondern die echt Erfahrung mit Medikamenten äh, haben, in unserem Fall mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen und eine gewisse Urteilskraft haben und die nicht sozusagen auf jede wissenschaftliche Mode sofort dann in die, mit der in die Politikberatung gehen. Ja. Ähm. Es wird sicher methodischen, mehr methodischen Pluralismus geben, das glaube ich auch, dafür plädiere ich auch, auch mehr methodische Gelassenheit, aber das heißt nicht, dass Anything Goes gilt. Okay? Das glaube ich nicht. Also es wird auch weiterhin der Marxismus oder die französische kritische Sozialtheorie wird es nicht äh, als Mainstream in der Ökonomie geben, ja? auch wenn das einige fordern, aber das halte ich für un unplausibel. Wirtschaft, das ist sozusagen für die Wissenschaft. Die Frage ist jetzt, was, welche Elemente Wirtschaft, könnte wirtschaftspolitisch der neue Konsens haben? Wahrscheinlich werden wir eine positivere Sicht auf Regulierung und die Rolle des Staates bekommen, das glaube ich sicher. Ja. Aber das heißt intelligent, intelligente Regulierung, ja. zum Beispiel Regulierung, die erstmal temporär ist mit Auslaufdatum, mit fixem Auslaufdatum, deren Verlängerung man dann begründen muss und auch evaluieren muss, ja. nicht mehr einfach nur eine Regulierung einführen, die man dann nicht mehr los wird, ja. sondern man wird man wird stärker darauf schauen, dass, dass, dass beim bestimmten Auslaufdatum oder vor einem bestimmten Auslaufdatum Evaluationen stattfinden wird, empirische Evaluationen, Programmevaluationen, und dann sehen ob man mit dieser Regulierung auch das erreicht hat, was man erreichen wollte und mit welchen Kosten. Ja? Und es wird wieder stärkeres Bewusstsein geben dafür, was Ökonomen das sogenannte Second Best nennen. Das heißt, wenn, es ist immer klar, wenn, nur, wenn man sozusagen von einem neoklassischen Idealmodell eine Friktion einbaut, ist immer gut, diese friktion wirtschaftspolitisch zu unterbinden. Das ist trivial. Das Problem ist, dass wenn man zwei Friktionen in diesem Modell hat, ist es keineswegs immer klar, dass, man, dass es immer besser ist, eine Friktion loszuwerden, wenn die andere bestehen bleibt. Ja? Dafür gibt es oftmals auch in der Wirtschaftspolitik wenig Bewusstsein für. Ich glaube, Herr Haukab kann da viel mehr dazu sagen als ich. Aber dafür gibt es oft sehr, sehr wenig Bewusstsein für. Ja, zum Beispiel ist es, äh, ist es tatsächlich so, das habe ich ja vorher schon genannt, wollte ich auch wieder darauf zurückkommen, Freihandel und unvollständige Finanzmärkte. Freihandel ist eben nicht un... Äh, Freihandel ist natürlich, in, an, wenn die Wirtschaft ansonsten friktionslos äh, äh, funktioniert, fast immer gut. Es gibt wenig Argumente dann gegen den Freihandel. Aber zum Beispiel, wenn man unvollständige Finanzmärkte hat, kann man zeigen, dass Freihandel durchaus negative Effekte haben kann auf die Wohlfahrt. Ja? Und diese Interaktion... Ähm, ähm, weil wir fast immer in der realen Welt, in der Second Best, weil wir immer mit mehreren Friktionen im Markt zu tun haben, dieses Bewusstsein dafür, dass es eben nicht genügt, sozusagen nur, eins dieser, nur eine dieser Friktionen äh, einfach sozusagen partiell aufzuheben und dann ist schon alles gut, ähm, dann äh, dieses Bewusstsein dafür werden wir stärker werben müssen und ich hoffe, dass das auch äh, sozusagen stärker in dem wirtschaftspolitischen Konsens wieder aufgenommen wird. Ich meine, das ist nichts, was die, den Wirtschaftswissenschaftlern akademisch nie klar war, aber sozusagen die Bedeutung, denke ich, das Second Best hat doch gelitten in, in, den, in den letzten Jahrzehnten. Ja. Aber, und das gehört auch dazu, ich glaube, wir werden neben der Betonung der Möglichkeit des Marktversagens auch einen Blick zu nehmen haben, für die Möglichkeit eines Staatsversagens, ja. nur deshalb, wenn man einen, das ist auch sozusagen ein häufig gemachter Fehlschluss, dass wenn man ein Marktversagen mal diagnostiziert hat, dass dann die beste Lösung es immer ist, dass der Staat irgendwie dafür sorgen muss, dass dieses Marktversagen aufhört und das ist ein Trugschluss, es gibt nämlich auch Staatsversagen und es kann, nur, es kann durchaus sein, dass der Staat noch alles schlimmer macht. Ja. Also wenn man zum Beispiel ein Problem damit hat, dass ähm, Finanzbanken äh, äh, oder Finanzmärkte ähm, ähm rentseeking betreiben und äh, den man on the street ausbeuten ist es eben nicht klar ob es immer so gut ist dass äh, einige wenige beamte die notfalls auch noch später mal dann von ihren staatsjobs in diesen äh, zurück äh, äh, angestellt werden wollen wieder an der wall street also im finanzsektor dass man die dann diese beamten die äh, wall street leute regulieren lässt ja das ist gar nicht so klar dass das immer so gut ist ja, also da muss man zumindest ein bewusstsein für haben ja. Und in der Modellierung wird es sicher so sein, dass wir die Finanzmärkte und ihre Besonderheiten in die Modelle einbauen werden müssen, Informationsfriktionen, tatsächliche empirisch basierte Informationsbeschaffungselemente werden einbauen müssen, wir werden die Erwartungsbildung und subjektive Unsicherheit empirischer modellieren. Heterogenität und Verteilungsfragen werden eine größere Rolle spielen und das wird alles gemacht, okay, das wird bereits gemacht. Wir brauchen dazu aber meiner Meinung nach das sozusagen auch ein Appell an die Praxis und an die Politiker, soweit sie hier sind. Wir brauchen dazu mehr Daten, ja. Erwartungen sind Daten wie das Bruttoinlandsprodukt auch. Das Problem ist nur, dass wir einfach nicht so viele Daten über Erwartungen haben, ja, von Haushalten, Firmen und so weiter und so fort. Ich habe einen großen Teil meiner akademischen Karriere damit verbracht, sozusagen diese Erwartung, die Erwartungsdaten, die da sind, auszuwerten. Aber wir bräuchten viel mehr. Wir bräuchten viel mehr. Wir bräuchten auch viel mehr Mikrodaten, zu so Dingen wie Vermögen, Schulden, Einkommen, Konsum, Erwartungen, Unsicherheit. Das haben wir. wir haben diese Daten da in, einem, in einer Umfrage und andere Daten in, in einer anderen Umfrage, aber wir haben immer noch keine vernünftigen, jedenfalls in Deutschland und selbst in den USA, dem Datenparadies, ist das nicht optimal gelöst. Wir haben immer noch keinen umfassenden Mikrodatensatz, um all diese sozusagen Verteilungsfragen überhaupt sauber beantworten zu können. Ja? Wir wissen viel zu wenig noch über Ungleichheit. Wir wissen einiges über Einkommensungleichheit, wir wissen deutlich weniger über Vermögensungleichheit, wir wissen fast nichts über Konsumungleichheit, auf die es eigentlich ankommen sollte. Und da ist vor allem dann natürlich die Politik auch als, äh, ja, als Geldgeber letztlich gefragt, um uns diesen Datenzugang zu ermöglichen. Ich glaube auch, dass die Ökonomik soziologischer und psychologischer werden wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr mit Umfragedaten arbeiten werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr mit Experimenten arbeiten werden. Wir werden psychologische Elemente und Abweichungen vom Paradigma der rationalen Erwartung und unvollständigen Informationen sehen. Und, und all das wird wichtiger werden. Also, wir werden ein bisschen mehr wie unsere Schwester Sozialwissenschaften arbeiten, ohne dass wir jetzt sozusagen ganz über, überlaufen. Okay, was schwierig in diese gesamtwirtschaftlichen Modelle zu integrieren sein wird, sehr vielleicht zum Leidwesen von Herrn Haukapp, aber damit schließe ich jetzt, sind in der Tat diese strategischen Interaktionen auf Gütermärkten, also Oligopole. Das wird schwierig, das ist formal, technisch sehr, sehr schwierig. Da gibt es meiner Meinung nach noch keinen Durchbruch. Das ist sozusagen eine der großen theoretischen äh, äh, Herausforderungen, die wir zurzeit haben. Ja? Wie können wir die noch handelbar in diese makroökonomischen Modelle mit einbauen? Und Dinge wie politische Ökonomie und Macht. Ja? Das ist auch. Noch ungelöst oder theoretisch noch, ich will nicht sagen, dass es noch keiner versucht hat, aber es ist schwierig. Das ist sehr technisch und formal schwierig, das vernünftig einzubauen. Ja. Gut, damit schließe ich.